Aber es ist halt auch beobachtbar, ähm, dass dass es, dass es irgendwie immer das beste, das beste von sich selbst rausholen soll. Eigentlich die beste Version von sich selbst zu werden. Und ich habe mich da immer ein bisschen ähm, nicht so hingezogen gefühlt vom Gefühl her, ähm, weil ich irgendwie, wenn ich irgendwie es gibt Momente, wo alles passt. Aber da ist einfach mal mehr Ruhe da, mehr Stille, mehr Weite da, wie er immer, was ich jetzt schreiben möchte. Aber es hat wenig damit zu tun, dass ich jetzt irgendwas an mir geändert hätte. Ja. Ähm, um, ja, bitte. Die, sagen wir, beste Version hat, ähm, das ist natürlich die Frage, beste, äh, beste Wohlin oder sowas, der ja, beste in Steuererklärung oder sowas, äh, aber die beste Version hat, von meinem Gefühl her immer mit äh, Ruhe und Weite und Entspanntheit zu tun. Und deswegen sind, sind diese Gedanken von wie kann ich mich jetzt optimieren und so und äh, streng dich mal an, um das Beste aus dir rauszuholen oder solche Sachen, äh, glaube ich, eher kontraproduktiv im Vergleich zu ähm, die, wann immer wir unsere beste Version sind fühlen wir uns ganz und verbunden und entspannt ja, und aufmerksam für das was da ist und vielleicht ist das schon einfach die diese ähm, darauf zu achten was da ist statt irgendwelche Vorstellungen verwirklichen zu wollen reicht schon um für diesen Moment die beste Version zu sein und das kann das kann sehr unterschiedlich sein ja, je nachdem mit wem du sprichst also zum Beispiel gestern Hattest du mit einer Freundin zu tun, sagen wir mal, und ähm, die, äh, die, ihr wart beide gut drauf und das war super lustig. Und die beste Version war äh, ein Spaß nach dem anderen und äh, was weiß ja. ich. Und dann haben wir uns noch gegenseitig, haben wir Verstecken gespielt im Park oder was auch immer. Ja. Weil war das witzig. Und heute triffst du äh, eine andere Freundin und deren Vater ist gerade gestorben. Ne? Ja. Und deine beste Version ist jemand anders in dem Moment das geht nicht darum, dass du jetzt die beste Version von gestern wieder musst, andere Situationen. Aber dass du aufmerksam für, für den Moment bist und für, wie fühlt sich das jetzt an zusammen zu sein mit diesen Menschen und was kommt da in diesem Zusammensein? Es hat irgendwie, okay, jetzt muss ich der, der Fürsorgliche sein, der da irgendwie empathisch sich zeigt, wie ging das nochmal? Sondern einfach, wenn du da bist, Kommt das halt, das Passende? Deswegen beste, beste Version ist einfach ähm, da sein, präsent sein. Und wie kommt jetzt aus deiner Sicht? Ich, meine, wir können nicht, ich, kann nicht, ich kann nicht lebendiger sein als du. Wir kann nicht lebendiger sein als die Katara. Wir sind alle irgendwie gleich lebendig, da gibt es irgendeine Lebendigkeit, die ja, wo durch uns alle also lebt so. Ähm, aber kann man was machen? Damit man mehr da ist oder mehr, dass man, wie soll ich das beschreiben? Kann man, kann man das üben, mehr da zu sein? Weil oft ist ja also ähm, die Idee, dass man ja das Training braucht oder Zeit braucht, um gewisse Dinge dann zu lernen oder wie immer. Und meine Beobachtung ist oft so, weil ich meistens, dass es keine Zeit braucht. Aber manchmal fühle so da, meistens auch in den. Ein bisschen akuten Notsituationen, dann ist automatisch irgendwie der Körper und Organismus viel präsenter. Oder auch jetzt beim Moderieren zum Beispiel, wenn von spontan passiert, fühle ich mich viel wohler oder taugt mir wo mehr, als wenn jetzt was mir auswendig äh, ja. gelerntes untergeredet wird. Ja. Und das ist, ähm, ähm, ich bin ja großer Fan von Lernen durch Unterschied. Und das ist einfach ähm, darauf zu achten, wie fühlt sich das an, wenn ich eine Routine abspule. Also wenn ich ähm, Mick Jagger bin und spiele zum 480. Mal in dem Jahr Satisfaction oder was auch immer. <lacht> Wobei der vielleicht auch in dem Moment voll da ist, das, das mhm. weiß ich nicht. Aber so als Beispiel, oder du hast halt die Moderation auswendig gelernt und die gibt es jetzt halt. So wie sich das anfühlt in puncto Lebendigkeit ja, oder so dieses äh, Versuchen, Vorstellungen zu erfüllen, eigene oder von anderen, ja, wie sich das anfühlt ähm, in puncto wirklich da sein oder wirklich in Kontakt sein oder sich lebendig fühlen und wie das ist, ohne Konzept in diesem Moment zu sein, in diesem, in diesem Kontakt zu sein und dadurch ähm, das ist also der Punkt, kann man das üben oder so, man kann darauf achten, wie das, was passiert, wenn das eine aktiv ist oder wenn das andere aktiv ist. Mhm. Ganz da sind, wie sich das anfühlt ja, und wie sich das anfühlt, ähm, wenn wir eben versuchen, irgendwas aufrechtzuerhalten oder was äh, darzustellen oder äh, was immer das sein mag. Eine Routine abzuspülen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Unterschied für, für alle wirklich deutlich fühlbar ist. Ja. und dass sich ähm, durch diese, durch die Aufmerksamkeit für, wie sich das anfühlt, das sich durchsetzt. Mit halt diesem, mit diesem, was es ein bisschen schwierig macht, scheint mir es ähm, zum Beispiel in einem Kontakt, wo man versucht, was darzustellen oder so, ja, der fühlt sich irgendwie nicht besonders harmonisch an oder nicht besonders äh, entspannt an, sagen wir mal so. Ja. und ähm, das kann fürs Denken der Anlass sein, ähm, ich muss jetzt mehr darstellen, damit die Situation besser wird, damit ich mich entspannen kann. Mhm. Dass das also eher in die Richtung geht, äh, es liegt daran, dass ich nicht genug dargestellt habe oder mich nicht genug angestrengt habe oder was auch immer. Im Gegensatz zu in den Situationen, wo ich diesen Moment erlaube, wie er ist und mein Gegenüber erlaube, so wie es ist und mich erlaube, so wie es ist, fühlt es sich einfach stimmig an und dann kommt halt einfach eine ganz andere Art von Kreativität ins Spiel und von Lebendigkeit ins Spiel. Mhm. Und darauf zu achten ist halt was, ähm, dadurch wächst halt das Vertrauen, dass das einfach, dass Begegnung einfach auch mit Offenheit und Loslassen zu tun hat und mit Geschehen. Vertrauen zu Gegenwart Vertrauen zu dem, was ist. Mhm, genau. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie auch zum Tragen ja und es ist so viel leichter, so viel müheloser, das einfach ähm, bei mir zum Beispiel einfach meine natürliche Faulheit da. Ich sage, ja, wozu jetzt irgendwie? Wozu jetzt groß was darstellen oder was auch immer? Und, oder ähm, eine Meinung vertreten oder was sonst für Sachen so äh, immer mal wieder wichtig erscheinen. Ne? Statt einfach die, das. Ähm, wie ist es einfach da zu sein und den anderen einfach auch da sein zu lassen? Und, ähm, und du hast vorhin ge gesagt, irgendwie es gibt so eine, äh, es gibt vielleicht so eine Sucht nach Gedanken. Ja? Und genauso kann aber auch da sich ein Zug hin entwickeln, einfach wirklich da zu sein, ohne, also sich diesen Genuss nicht vorzuenthalten. Es ist jetzt nicht eine Sucht von irgendwie äh, ich brauche, äh, was weiß ich, ich, ich muss was überdecken oder so oder äh, muss mich ablecken, sondern einfach, ähm, wie schön ist es da zu sein und warum will ich mir das vorenthalten wegen irgendwelchen Vorstellungen? Und das entwickelt halt einfach auch einen Zug. Also insofern ähm, durch dieses, äh, durch die Erfahrung und durch sich das immer mal wieder erlauben oder durch diese andere Leute als Einladung zu erleben, wirklich da zu sein, ähm, dadurch wird es halt immer mehr zum Selbstläufer. Mhm. Weil also in, in meinem Leben ist es nie so gewesen, dass meine, dass die, die, die wirklich schönen Momente dadurch gekommen sind, dass ich eine Vorstellung erfüllt hätte, mhm. weder von anderen noch meine eigenen. Also mhm. Und irgendwann gibt einem das halt zu denken. Ne? So, okay, vielleicht hat es mit Vorstellungen gar nicht so viel zu tun. Vor allem, wenn man dann die Vorstellung auch erfüllt bekommt, wenn es die erfüllt, dann ist es meiner Erfahrung nach ein paar Minuten cool und lässig. Und dann ist irgendwie auch wieder. Genau. So, und jetzt? Ja, genau. Vorstellungen sind ja, halt, wie wir vorher gesagt haben, über Urlaubsfotos, ist halt einfach ein so ein Schnappschuss aus einer Vermutung raus. Und das war witzig, das will ich noch mehr. Hm.